Markthalle. Und ich freue mich. Ich hoffe es geht euch gut. Ich fühle mich sehr erholt von dem Kurzurlaub Chiemsee. Bis gleich. Bin ich dran? Ich ja. Okay. Obst und Gemüse aus Italien. Der beste freundliche Verkäufer. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich über Kommentare, wenn ihr schreibt äh, über jede. Jeden Einzelnen, der ist mir wichtig. Und ähm, ja, wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Und bleibt gesund. Es geht aufwärts. Corona ist bald vorbei. Viele Grüße, die Doris.